Und damit herzlich willkommen zu Takeshi und Hiroshi. Hier ist es tatsächlich mal richtig geschrieben. Denn wir ihr sehen könnt, ist das hier falsch. Und? Okay. Ähm, auf jeden Fall willkommen zu diesem Spiel. Ähm, manche von euch haben das Spiel vielleicht in der letzten Indie-Showcase von Nintendo gesehen. Die, ähm, wann war die? 18.8. glaube ich, war ungefähr so. Und ich fand das Spiel sehr interessant und habe es mir mal angeguckt nach dem, äh, nach der, äh, Showcase. Was auch immer das war. Und. Ich fand es so interessant tatsächlich, dass ich es mir hier gekauft habe. Das Spiel kostet normalerweise 8 Euro für die Switch. Ähm, es war aber momentan ja Rabatt. Und deshalb habe ich es mir für 7 Euro abgegriffen. <lacht> Stäbchenjäger. <lacht> und äh, wir werden das ganze Spiel komplett durchspielen. Ich weiß nicht, ob wir eine Folge brauchen oder mehrere. Ich kann es auch wirklich nicht sagen. Spiel normalerweise auf Englisch, aber es kannst du auch auf Deutsch stellen. Und manche Sachen sind aber irgendwie nicht richtig übersetzt worden. <lacht> Zum Beispiel der Name des Spiels. Oder oben rechts steht da noch Settings, obwohl eigentlich Einstellungen... Hier steht ja auch Einstellungen, warum steht da oben? Naja, ist auch egal. Ähm, ich kann nicht sagen, ob ich 100% macht, weil ich nicht weiß, was mich in diesem Spiel erwarten würde. Ich spiele es komplett blind. Ich weiß nur, dass es äh, darum geht, dass... Äh, es gibt halt zwei Brüder. Der Große ist Game-Developer und der lässt den Kleinen irgendwie immer spielen. Und dann gibt es da halt immer wieder viel Story. Also das Spiel ist allgemein Story, aber man spielt halt auch zwischendurch. Ach ja, was ich vergessen habe zu sagen, das Spiel kam übrigens äh, ursprünglich auf dem Apple Arcade aus. Und äh, ohne weiteres Gelaber, weil ich ja eh keine Ahnung, Ahnung habe über das Spiel, fangen wir an mit Kapitel 1. Kapitel 1. Ich heiße Takeshi. Ich bin 14 Jahre alt und bin gerade in die zweite Klasse der Mittelschule gekommen. Ich will nicht angeben, aber eines Tages werde ich ein berühmter Game Designer sein. So! Fertig? Achso, das sagt der Kleine. Fertig? Das ist Hiroshi. Er ist erst sieben, also in der zweiten Klasse. Ich bin also viel älter als er. Seit unser Vater vor vier Jahren gestorben ist, war ich im Grunde wie ein Vater für ihn. Ist Mighty Warrior jetzt fertig? Ja, fast fertig. Eigentlich habe ich bis jetzt nur die ersten Grafiken fertig. Es ist also noch nicht wirklich spielbar. Moment. Die Animationen in dem Spiel sind echt gut. Das ist ja alles im Real Life gemacht worden, wie man sehen kann. Das ist echt gut gemacht. Aber Hiroshi freut sich so über alles, was mit Games zu tun hat. Der wird das schon nicht merken. Und das ist schon irgendwie süß. Wow, das ist so cool. Ja, oder? Ich bin eben mein Genie. Der wird bestimmt berühmt. Ja, bestimmt. Kann ich spielen? Äh, hm. Ich will spielen! Spielen? Mighty Warrior, es geht doch, oder nicht? Ähm, ja, schon. Also, ja dann, lass mich probieren. Naja, also es ist ja noch nicht ganz fertig. Ach komm, ich will so gerne. Weißt du, Hiroshi, ähm, es ist schon spät und... Ich will der allererste auf der Welt sein, der Mighty Warrior spielt. Ich kann es nicht sehen, wenn Hiroshi traurig ist. Hiroshi, warte ganz kurz. Denk nach. Na los, denk nach. Mir muss was einfallen. Wenn ich selbst ins Spiel rein könnte, könnte ich mit Hiroshi spielen. Ich weiß, ich werde das Spiel... Ich kontrolliere dann einfach alle Monster und Items aus dem Hintergrund. Das wird super, wenn du später nicht schlafen kannst, vor Aufregung, dann bin ich nicht schuld. Okay, die Rechtschreibung ist jetzt ganz seltsam irgendwie im Spiel. Das wird super, Ausrufezeichen, kleines W. Aber komm, ich laber vielleicht lieber nicht so viel äh, über die Rechtschreibung des Spiels, weil er hat ja jetzt jetzt gecheckt und gemerkt, dass die Rechtschreibung nicht die allerbeste ist. <lacht> Lassen wir das einfach. Wow! Also kann ich spielen? Klar, und ich mache hier ein bisschen meine Hausaufgaben. Also dann! Hm, <lacht> für die werde ich das Spiel! Das ist die Mighty Warrior Welt, die Hiroshi sieht. Das Ziel ist es, Hiroshis Spaßlevel innerhalb 5 Runden auf 150 zu erhöhen. Okay, rechts oben rechts müssen wir das vollfüllen. Thrill Level und übrige Runden haben wir gleich noch erfahren, glaube ich. Je mehr schwierige Kämpfe Hiroshi gewinnt, desto mehr steigt sein Spaßlevel. Das Spiel ist zu Ende, wenn der Held besiegt wird oder das Spaßlevel auf 0 sinkt. Bei Hiroshis Spaßlevel kommt es auch darauf an, in welcher Reihenfolge die Monster auftauchen. Schleim, sehr weich, verfügt aber über eine überraschend schmerzhafte Attacke. Naga, schwacher Angriff, aber starke Verteidigung. Ork, staut über zwei Runden seine Wut, Wut an und dann so heftig anzugreifen, dass der Held ungefähr die Hälfte seiner HP verliert. Geiles Deutsch. <lacht> Entscheide dich in welcher Reihenfolge taucht welches Monster auf? Ja, okay, klar Ist mir eigentlich egal. Machen wir einfach die Reihenfolge, die wir gerade hier bekommen haben Moment, ich will aber gegen den am Ende kämpfen. Ich glaube, das ist okay Monsterbegegnung! Oh Gott, das sind alle auf einmal da wie funktioniert das Spiel? Held greift an! Schleim ist wütend. Irgendwas. Wütend. Greif' mal an. Guck ich einfach nur zu? Kann ich irgendwie irgendwas drücken? Machen? Ich bin tot. Okay. Der Held wurde besiegt. Hiroshi ist betrübt. Ich konnte nichts machen. Ich geh' nochmal. Okay. Ja. Warum erklärt es mir nochmal? Ähm, nehmen wir mal nur die Noob-Monster, ah ich kann auch Dings, ah nehmen wir mal alle drei und dann Oder wir nehmen nur zu so zwei Noob-Monster, let's go Komm, die kriegen wir doch wohl platt, oder? Kann ich blocken? Ich kann gar nichts machen, irgendwie. Free Level minus 1 Jetzt sind 35 Prozent Okay Komm schon? Kriegen ihn down, oder? Oh, wir sterben gleich. Let's go. Nice, gewonnen. Ein harter Kampf. Hält, erhält Level up. Hiroshis Frill level liegt bei 84 Prozent. Hiroshi erhält daher 84 Spaßpunkte. Ach, cool. monster besiegt. Hiroshis Spaß-Level steigt um vier Punkte. Hiroshi setzt einen Trank ein, um den Helden zu stärken. Okay, können wir einfach nur so einen Boss-Gegner? Hier so einen halben Boss. Machen wir es mal so. Let's go. Komm, das kriegen wir doch hin, oder? Oder ist das zu stark? Also sieht schon sehr stark aus. Okay, ist das gemacht? okay er bufft sich, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, was er macht. Oh. Er macht sehr viel Damage. Kriegen wir überhaupt down, oder war das ein Fehler? Oh, das war ein Fehler, oder? Ja. Oder? Nein! Doch nicht! Wir haben ihn da oben bekommen, aber das Slime, der macht so viel damage. Oh, oh, oh, oh, komm schon, komm schon, komm schon! Yes, boah, ey, das war knapp! Hui! Das war knapp, ja, hab ich auch gerade gesagt! Held hält level up! Hiroshis free level liegt bei 114%. Prozent. Wie ich euch ein Wunder dem Tod entronnen Hiroshis Spaßlevel steigt um 90 Punkte. Alter, wie viel Spaß er einfach hat. Er hat mehr Spaß, als es eigentlich geht. Hiroshi setzt einen Trank ein, um den Held zu stärken. Okay. Warte, wie lange können wir das machen? Achso, fünf Runden steht oben links. Okay. Ähm, ich denke mal, wir müssen es halt immer schwerer machen. Nehmen wir mal einen von denen, oder? Oh, ich habe Angst. Hm. Aber ich kann nur einen Ork. Ich wollte gerade zwei Orks nehmen, aber geht nicht. Dann nehmen wir einfach vier Slimes. Komm, wir nehmen vier Slimes. Ich will erstmal ein Level-Up bereichen, bevor ich die Schlange rein tue. Die benutze ich dann als Bossgegner. Aber guck mal, wie stark das ist. Warte, machen wir die One-Hit? Hm, nicht ganz. Oh, das wird vielleicht doch zu schwer. Oh, oh. Als ob das wirklich zu so schwer ist. Haben wir haben verloren. Nein. Zurück zur Fackel. Ach, das war ein Checkpoint. Oder wie? Yes. Super, okay, gut. Das war ein Checkpoint. Ich habe noch nicht allzu viel Kacke gemacht. Nehmen wir mal einfach eine Schlange. Ich hoffe, das reicht. Bosskampf gegen die... Cobra. Oder was auch immer das ist. Ah, Naga heißt es. Machen kein Damage. Also ich drücke übrigens gerade nichts, ne? Das ist so eine Simulation gerade. Guck einfach zu, wie Hiroshi selber spielt. Ich, ich entscheide hier nur die Gegner. Aber ich denke mal, man soll immer wieder schwerer machen. weil sonst Ist Hiroshi vielleicht traurig? Ich weiß es nicht. Ach, Minus? War das zu einfach? Okay. Achso, wenn es zu einfach ist, dann äh, ist Hiroshi ein bisschen enttäuscht. Okay, dann. Wenn du. wenn es doch zu einfach fandest, hä? Huh? Wie gefällt dir dann das hier? Hm? Ach, zu einfach! Mal wollen wir mal sehen, wie du damit klarkommst, Hiroshi. Okay, der Ork, der lädt sich ein paar Runden auf, um dann eine starke Attacke anzusetzen. Und dafür hat Tank halt mega viel. Ja. Komm schon. Jetzt verliert. Ach man jetzt okay, zurück zur Fackel. Dann, ähm, habe ich überhaupt zwei Orks nie, oder? Ich habe wieder nur einen. Ähm, dann machen wir es so. Machen wir es so. Zwei Slimes und dann die Cobra. Oder der Naga. Naga heißt das ja. Kann man vorspulen eigentlich? Nee. Ich würde gerne vorspulen, weil ich habe ja eh keine Kontrolle über irgendwas Was macht eigentlich Minus? Hm, okay Ihr habt ja gesagt, ich spiele alles blind, ich habe keine Ahnung was das hier wird Ich denke auch nicht, dass das Spiel lange geht Irgendwie nur eine Stunde glaube ich ging das Falls ich richtig gesehen habe Also weiß ich nicht Ich werde am Ende noch ein Fazit geben, wie ich das Spiel finde und sag mir jetzt bloß nicht, dass das jetzt zu schwer für dich war. Oh, Mimimi, das ist zu schwer. Dann machen wir halt nur ein Slime und ich hoffe, der ist dann zufrieden. Oh. So, jetzt sag mir nicht, das war aber viel zu einfach. Das war nicht schlecht. Oh, okay, es hat Spaß gemacht. Gut, es war richtig. Okay. Okay. Und jetzt kommt Bosskampf, oder wie? Hm. Hat kein level abbekommen bekommen. Machen wir es einfach so? Oder warte, Moment. Ich mache noch zwei von denen. Mal gucken, ob du das hinbekommt gegen zwei Nagas. So einfach hätte ich ja drei machen sollen oder noch ein ork Na, okay, Ork ist vielleicht zu stark. Oh, Mist, ja, es ist zu einfach für ihn. Wahrscheinlich ja, 19 war das spaßig. Das war nicht schlecht. Level Up! Okay, ja, jetzt hat ihm ein bisschen Spaß gemacht. Okay, gut. Es war richtig. Okay. Nice. Und jetzt kommt das letzte Level. Dann machen wir jetzt zack, zack, zack. Okay, vielleicht ich es gerade. Machen wir mal alle Gegner einmal. Hier, Finale. Ich glaub schon, Level 4 Hiroshi. Das kriegst du hin. Der Held greift an. Ich denke mal, das ist hier eine Anspielung an Dragon Quest, oder? Wegen den Soundeffekten und dass er Held heißt. Ich glaube, das ist eine Anspielung an Dragon Quest. Okay, vielleicht ist das doch zu schwer? Die Schlange ist down, aber... F wird das schaffen? Nee, wird er nicht. Warte, wo war die Fackel? Oh nein! Oh nein! Ach oh Gott. Ach komm, das ist das ist doch lächerlich. Das wird echt nervig. Wir sehen uns gleich. So, nach sehr vielen Fails bin ich dann jetzt endlich wieder bei dem letzten. Oder bei der letzten Runde. Leider habe ich jetzt nicht diesen Ork, den hätte ich jetzt gerne als Endboss genommen. Aber den habe ich vorhin genommen. Ähm, gut, was machen wir? Es ist Level 4, deshalb sollte er ja mehr tanken können. Machen wir es so? Ich versuch's mal. Komm, bitte, war das jetzt nicht schlecht. Komm schon. Das kriegst du hin, oder? Oder kriegt er das hin? Äh, okay, er tankt. Ziemlich gut, sogar. Nur das Slime ist halt ziemlich stark. Ich muss sagen, der Slime ist kein Noob-Gegner. Der macht am meisten Damage immer. Die Schnecken sind irgendwie ein bisschen enttäuschend. Aber ja, das war eine gute Entscheidung, glaube ich. Er sollte gerade so unter unter seine Hälfte kommen, ja. Gut. Aber er sollte es überleben. Er sollte es schaffen. Wenn nicht, dann äh, ist ein bisschen blöd. Aber er sollte es eigentlich hinkriegen. Okay. Und hoffentlich hatte er sehr viel Spaß. dass also Er hatte 500 Spaß-Level. War auf jeden Fall sehr gut. kriegen sogar ein bisschen mehr noch dazu. Vielleicht haben wir gleich 600. Oder? Ja, wir haben sogar 600. Nice. Satisfied. Vorher hast du my nighty warrior abgeschlossen. Oh Gott, irgendwie war das Spiel ein bisschen nervig, muss ich zugeben, weil du halt echt nicht weißt, was du da benutzen solltest. Aber ich werde das alles rausschneiden, deshalb werdet ihr das wahrscheinlich gar nicht richtig merken. Alles in allem war es eigentlich sehr interessant, aber ich hoffe, dass wenn das nochmal rankommt, dass das dann ein bisschen, ja, ein bisschen entspannter ist zum Spielen. Das hat Spaß gemacht. Hab ich doch gesagt. Es ist wie ein Spiel aus dem Laden. Richtig cool. Ich fand es auch toll. Gaming macht doch echt Spaß. Hm? Hiroshi, alles okay? Das kommt davon, wenn du so wild rumspringst. Ach, es geht schon wieder. Wann kann ich... Morgen kannst du wieder spielen. Au, oh, ja. Äh, und das war dann wohl Kapitel 1. Oder? Ich werde wieder zurückgeschmissen. Da, Mighty Warrior. Kann ich auch einfach so spielen, oder wie ist das? Ja. Ja. Skeleton? Okay. Na, machen wir mal Kapitel 2. Kapitel 2. Hm, welches Monster könnte ich als nächstes probieren? Hiroshi wird sich freuen. <lacht> Ein Skelett? Wow! Du murmelst schon wieder so komisch vor dich hin. Das ist meine Schulfreundin Erika. Sie wohnt im gleichen Haus wie wir. Wir kennen uns schon immer. Was meinst du denn da? Sieht aus, als hättest du Spaß. Ist doch egal. Also hast du Zeit? Kommst du mit zu Yosuke? Yosuke? Ja, genau, du weißt schon, der Neue in der Klasse. Ah. Ich hab gehört, er designt Spiele. Sollen wir ihn mal besuchen? Nee, kein Bedarf. Ach komm, lass uns gehen. Du machst doch auch Spiele, oder nicht? Vielleicht kann er dir etwas beibringen. Nee, ich bin auf einem ganz anderen Level als der. Hä? Ich arbeite international. Ich habe auch große Fans. Hä? Hm. So ist es. Ich habe einen Fan. Einen. Die Betonung liegt auf einen. Hiroshi, willst du Mighty Warrior spielen? Äh. Uh. Ach, Mama. Hiroshi musste mal wieder ins Krankenhaus. Kannst du ihn auch mal besuchen gehen? Gott. Takeshi! Hey ho! Diesmal hast du aber einen guten Ausblick. Gut, man kann sogar unser Haus sehen. Oh, na, tatsächlich. Hiroshis Asthma scheint jetzt etwas besser geworden zu sein. Sag mal Hiroshi. Ja. Hast du Lust zu spielen? Klar. Ich mache am Computer etwas für die Schule. Für Hiroshi werde ich das Spiel. Und dann geht's weiter mit... Mighty Warrior. Warum warum immer das jetzt nochmal erklärt wird. Ausweichbutton, neu. Auslösen mit der X-Taste. Der nächste Angriff des Gegners verfe verfehlt auf jeden Fall. Warum, warum bin ich nur Level 3? Vor allem war ich Level 4. Kann nur einmal pro Runde verwendet werden. Okay. Neu Skelett schießt aus der Ferne Pfeile ab. Zerbrechliches Knochengerüst. Cool. Ich möchte mal den Skelett ausprobieren. Machen wir das mal so. Ich will ausprobieren, wie das ist. Boah, das sieht cool aus. Okay, mit X kann ich ausweichen einmal. Okay, ich merke mir sein Pattern. Oh, er ist schon tot. Oh, das Skelett ist aber einfach. Ist halt einfach ein Slime aus der Ferne. Ja, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen unspaßig, oder? Ja, war jetzt nicht so krass, aber er hat trotzdem Spaß gehabt. Gut, zweite Runde. Was kann ich nehmen, was kann ich benutzen? Okay, ich kann ihn hier benutzen, aber kein Skeletten. Okay. Machen wir es mal so, würde ich sagen. Obwohl er hat keinen Heiltrank genommen. Moment, er hat keinen Heiltrank genommen. Mm. Machen wir es lieber so? Ja. Machen wir es so ich kann ja auch noch mal ausweichen falls irgendwas schief geht Guck mal, dass ich das gleich benutzen werde ich muss aber sagen außer dass die grafik dieses dieses Anim die animation die kleine Animation am anfang oder allgemein in den story sequenzen die ist mega geil und hier jetzt so sage ich mal in game wirklich mal Oh, habe ich es Ach nee, das wird dann automatisch in der nächsten Runde benutzt. Ah, so. Ich dachte, ich muss das time. Alles klar. Okay, halt dich bitte. Spaßlevel, nice. Okay, geheilt. Ähm, die Grafik hier in Game Battle ist eigentlich. Oh, nice Fackel, ist ziemlich cool. Nicht schlecht. Aber jetzt auch nicht so der Burner. Da geht noch ein bisschen mehr, finde ich. Aber da kommt bestimmt noch mehr. Ich mag aber, dass das, hier diese, dass das hier alles so Sprites sind und nicht äh, komplette Artworks, die man gleich im Battle sieht. Machen wir mal so. Joa. Ich weiß leider nicht, wenn der Oga angreift. Da gucke ich mal kurz. Einmal wütend, zweimal wütend, dann dreimal wütend, dann greift er an, oder? Oh, ist schon tot. Pfff. Verdammt, der kam, ist viel zu einfach. Ups. Alles klar, dann machen wir mal diesmal zwei von denen, obwohl nein, ich habe nicht so viel von denen. Ähm... Dann machen wir... Ich will mir das Geld auch sparen. Wir haben so viele Schlangen. Wir nehmen einfach mal hier welche. Zack, let's go. Komm, das kriegst du hier die ich glaube an dich schon mal ausweichen Zack obwohl ich jetzt vielleicht für Slime nee ist ja auch egal okay doch es ist zu schwer er trifft nicht oh nein als ob das so schwer ist man dann dann sehen wir uns einfach gleich wieder weil ich habe jetzt wahrscheinlich verkackt oder ja selbst wenn der tot ist das kriegst du nicht mehr hin nee. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich wieder an dieser Stelle bin. So. Wen nehmen wir diesmal? Ähm, nochmal den hier und dann so einen, würde ich sagen. Äh, ja, doch, passt. Ich traue mich nicht allzu viel. Aber ich glaube, der Oga ist der Bossgegner. Oder ist, oder, Ork. nicht Oga, ich glaube, der Ork ist allgemein ein Bossgegner und die anderen sind halt ganz normale Gegner. Oh, es war so einfach. Oh. Uh. Dann äh, hat das keinen Spaß gemacht. Doch, ich krieg ein bisschen Punkte, brauche ich auch dringend, weil ich bin ganz knapp an der Grenze. Okay, nehmen wir zwei Skeletons und dann ihn hier. ich hätte vielleicht die Reihenfolge tauschen müssen. Oh nein, bitte nicht. Okay, komm schon. Ja, obwohl ist gar nicht mehr so schwer. Weil die sind halt echt nicht stark. Oh ne, verkackt. <lacht> nein! Oh man, ich mag das nicht. Das ist nicht so meins. So, das war mal eine gute Runde. Zack. Es ist aber auch wichtig, welche Reihenfolge man die Gegner da, äh, da erscheinen lässt. Die, die man zuerst nimmt, gegen die kämpft auch als erstes. Und die, die man zuletzt nimmt, gegen die kämpft auch als erstes. letztes. Das habe ich erst jetzt gecheckt. <lacht> so. Ähm, was habe ich gemacht? Ich habe das gemacht, das und das, ne? Machen wir mal diesmal lieber so. warte? Ähm. So, so und so. Ich weiß nicht So kriegt das hin, so kriegt das aber es ist schon Level 5 Ach komm, versuchen es. Ich hoffe es war kein Fehler, let's go So wenn der Oger ganz vorne ist, dann ja, oh, er ist schon viel zu stark Aber gut, wir haben es schon geschafft mit dem Spaßlevel. Okay, es ist viel zu einfach glaube ich Nice. Perfekt Timing. Das war gar nicht so schlecht, aber ich hätte auch den Slime nehmen können, glaube ich. Na egal. Hey, besiegen ihn jetzt. Geht doch. Also, mir hat es trotzdem gefallen. Wir haben harter Kampf. Und wir haben sogar 300 Punkte, also, komm, war halt nicht schlecht. Satisfied! Für heute hast du Mighty die Warrior abgeschlossen. Juhu! Das war super spaßig! Die Monster mit Pfeil und Bogen waren echt cool! Ja, oder? Und es wird bald noch besser! Hm? Mama! Takeshi, du lässt Hiroshi spielen? Ich will noch mehr spielen! No! Erst musst du gesund werden. Ach, ein bisschen spielen macht nichts. Es ist ja ziemlich langweilig hier im Krankenhaus. Wenn ich Takeshi-Spiel habe, kann ich auch schnell gesund werden. So, das nächste Kapitel. Hm? Ah! Oh nein, das ist doch noch gar nicht fertig. Hiroshi, noch nicht. Zu viel spielen ist auch nicht gut. Wenn ich das nächste Mal komme, kannst du wieder spielen. Ja, genau, das ist sicher besser. Hm, naja, zu viel des Guten ist nie gut, das stimmt. So, also dann reicht es für heute erstmal. Ich komme auf jeden Fall morgen wieder, okay? Okay, das ist ein Versprechen. Ich muss das Spiel noch viel aufregender machen. Damit Hiroshi etwas zu lachen hat. Okay. Dann auf in Kapitel 3. Hm, wir treffen jemand Neues. Kapitel 3. Ich habe mehr und mehr gute Ideen. Das hat wieder so viel Spaß gemacht. Takeshi, du bist echt klasse. Schon schön, seinen Fan zu haben. Ah. Das ist dieser neue Schüler, Yosuke. Hey, sieht ein bisschen aus wie ich, oder? So ein klein bisschen, mit den Haaren her. Er hat die beste Note in der ersten Arbeit bekommen. Der kann wohl alles, aber irgendwie mag ich ihn nicht. Hey! Ich hab gehört, du machst auch Spiele? Hm. Ja, genau. Yosuke hat gesagt, er hilft dir gerne. Bitte was? Ich mache auch Spiele. Sowas wie das hier. 500 Meter Zombie Escape <lacht> Probierst du es mal aus? Ja, probier mal! <lacht> 500 Meter Zombie Escape sind auch aus wie ein Mobile Game Okay Überall sind Zombies. Immer wenn du die A-Taste drückst, ändert sich dein Stand Standbein Finde das richtige Timing komm komme durch durch korrektes Drücken der A-Taste immer weiter vorwärts. Ja, das ist ein bisschen weißen Text auf weißem Hintergrund. Äh, schaffe es, 500 Meter zu rennen und renne und rette dich so aus der Stadt. Okay. Gott, ist wieder so ein Handyspiel, Alter. Oh Mann. Äh, äh, äh, äh, äh, äh, äh, äh, Komm schon. Aber ich kann verstehen, wenn Leute sowas mögen. Wenn es sowas wirklich gibt als Handyspiel. Oh Gott, ey, das ist voll schwer. Was? Ich darf nicht berührt werden? Okay, wie lange muss ich das wiederholen? Falsche Richtung. Okay. Falsche Richtung, komm schon. Die Steuerung ist echt kacke. Man muss einmal drücken. Wenn du einmal A drückst, dreht die sich halt in die eine Richtung. Oh Gott. <lacht> oh, da habe ich jetzt einen Fehler? Nee. Doch, habe ich. Ich habe einen Bug. Lul. Ah, jetzt. Nein, das ist doch nicht mehr richtig. Nein. Okay, so. Ich achte einfach auf die Beine: einen nach vorne und der anderen nach vorne. Ach komm, das ist gemein. Bitte nicht, bitte nicht. Die sehen aber auch echt nicht geil aus, die Zombies echt schlecht gemacht aber gut es soll ein Handy-Game sein, deshalb nehme ich das mal mit Humor oh Gott, ich hab Angst, nein nein, das Auto, das Autos brennt, es brennt, nein! gereicht okay, Oh, wow, das hat er nicht alleine gemacht, oder? Oh, oh, und? Was denkst du? Mit wie vielen Leuten hast du da dran gearbeitet? Mit niemanden sonst. Deswegen dauert alles so lange. Er hat so es, er hat es ganz alleine gemacht? Tja, wow. Takashi, du klingst so komisch. Also ich mag ja lieber Spiele, die etwas mehr Weitsicht haben. Ah, warum bin ich so gereizt? Eigentlich war ich doch gut drauf. Ich glaube, er ist neidisch. Jesuka hat gesagt, er hilft dir gerne. Erika hätte sich nicht einmischen sollen. Ha! Ich weiß! Ich mache eine erika Mon Ein, ein Erika-Monster mache ich. Ich meine, ist ja nicht böse. Takeshi. Diesmal gibt es eventuell ein neues Monster. Echt? Ich mache dann mal Hausaufgaben. Okay. Für Hiroshi werde ich das Spiel. Was spielen wir diesmal? Das gleiche? Oh, 250. Okay, mal gucken, ob wir es schaffen. Kritischer Schaden. Auslösen mit der Y-Taste. Der nächste Angriff wird ein kritischer Treffer und fürs Oh. Gargoyle. Mit einem fürchterlichen Schrei macht er den Helden für eine Runde... Für eine Runde was? Okay. Ein Gargoyle. Ist wahrscheinlich ein neuer Bossgegner. Oder? Probieren wir ihn einfach mal aus. Na, probieren wir ihn aus. Oh Gott. Der fliegt ja, kriegt er den überhaupt? Also ich benutze mal beide gleichzeitig. Okay, es ist einfach. Aber die Gegner? Also der Gargoyle ist stark, oder? Hat der mich jetzt so viel Damage abziehen lassen, oder? Oh Gott, komm, mach nicht so viel Mist. Ja, hätte ich besser machen können. Aber ich wollte ihn ja auch ausprobieren. Ich habe ja keine Ahnung. Ich bin 45% ist nicht das Allerschlechteste. Aber wir müssen es jetzt ein bisschen erhöhen. Ähm, am besten. Okay, warte, er hat sich nicht geheilt. Warum hat er sich nicht geheilt? Machen wir den hier, oder? Wer ist stark? Machen wir einfach den, ja. Jetzt sagt mir nicht Mimimi, zu mi, mi. schwer. So, beide gleichzeitig benutzen. Ah, wow, das macht One-Hit, okay. Das macht One-Hit. Oh, hätte ich das früher gewusst. Obwohl es gar nicht mal so schlecht. Wir kriegen gerade sehr viel Thrill. Also sehr viele Thrill-Level gerade. Okay, das sieht gut aus, das sieht sehr gut aus. Sein Herz pocht und pocht. Und es wanted immer 97% das ist sehr gut. Das war knapp, siehst du? Knapp sagt er. Okay. Uh, das ist sehr gut. Setzen Trank ein und wir können weitermachen. Okay. Was haben wir denn diesmal? Okay. Skeleton. welchen ich ein Skeleton? Irgendwie schon. Irgendwie will ich ein Skeleton rein tun. Machen wir es mal so. Oder warte. So. Ja. Und diesmal drücke ich mal gar nichts. Ich helfe mir jetzt erstmal nicht. Nutze ich jetzt nur noch für den Notfall. Weil ihr seht da, wie stark er auf einmal geworden ist. Oh Gott. Hoffentlich war das gut. War also es echt gut geworden. 39%? Das ist nicht viel. Das ist blöd. Das ist nicht so toll. Okay, wir müssen ein bisschen was reinhauen. Mh. Nochmal so. Aber es hat sich nicht heilt? Die ah, der heilt. M M noch mal so. Mach es so, mal so. Im Notfall kann ich ja One-Hitten. Ja, das Skelett macht sehr viel Damage. Das Skelett ist einfach ein besseres Leim. Oh Gott, ich sollte ausweichen. Falscher Gegner. Ah, hatte ich eine Fackel? Zurück zur Fackel, wo war die Fackel? War die jetzt direkt hier? Sie war direkt... Nein, war sie nicht. Müssen wir das dann nochmal machen. Auf jeden Fall besser als vorher. Aber nicht optimal. Ich hätte mich noch... Trauen müssen mit einem weiteren Slime, aber es reicht schon. So jetzt ist es jetzt bei minus 30. Ähm, Vorletztes Level, was machen wir äh, so? So und dann hier so zwei ihn angreifen. So, Danke, das reicht hoffentlich. Also, okay, wir kriegen auf jeden Fall Pluspunkte. Also, so schlecht war ich jetzt auf jeden Fall nicht. Aber ich hoffe, er muss einen Heiltrank gleich benutzen. Komm schon. Müssen mehr Damage machen? Ich hätte ein Skelett reintun sollen. Statt einen weiteren Slime. Halt er sich, bitte, halt er sich. Halt dich, komm schon. Halt dich. Ah, halt sich nicht. Doch, er hält sich. Gut, gut, gut. Level 7, okay. Er kann ein bisschen mehr tanken. Heißt, wir können jetzt ein bisschen wilder reintun. So, zack, zack. Let's go. Das geht da hin. Los, Hiroshi. Wow. Oh, oh, miss. <lacht> Lol. Andere Misskram, nicht von mir. geschafft! Yay! Satisfied! Heute hast du die Warrior abgeschlossen! Wow! Das hat heute wieder echt Spaß gemacht! Diese fliegende Monster war irre! Ja, aber ich konnte es noch einmal einsetzen! Super! Ja, nicht? Das Monster heißt Erika Geul. Es macht immer nervige Sachen. Hiroshi, Zeit für deine Medizin. Okay. Gluck, gluck, gluck. Hiroshi will gerne öfter dein Spiel spielen. Also gibt er sich viel Mühe, gesund zu werden. Ach. Takeshi, was passiert als nächstes? Hm? Ähm... Es wird einfach total spannend! Ah, ich kann es nicht abwarten! Eigentlich habe ich noch gar nichts geplant. <lacht> Dieses Schaf. Super. Kapitel 4. Zurück zu Hause? Also, was passiert als nächstes? Hm. Ah! Als ich am nächsten Tag nach der Schule zum Krankenhaus gegangen bin... Lag Hiroshi schlafend in seinem Bett. Dabei war er gestern doch so fit und glücklich. Er hatte gestern Abend ziemlich heftige Krampfanfälle. Aber jetzt ist er endlich zur Ruhe gekommen. Heute wäre es besser, er würde es ruhig angehen. Ja, in Ordnung. Takeshi Hey. Ja, heute solltest du lieber nicht spielen, okay? Was? Doch! Aber du darfst dich nicht überanstrengen. Aber ich habe mich, in die, ganze, ich habe mich die ganze Zeit auch darauf gefreut, jetzt endlich dein Spiel zu spielen. Aber... Ich kann es wirklich nicht ertragen, wenn das so traurig aussieht. Na, vielleicht kurz. Und du machst wieder Hausaufgaben, oder? Äh... Ah, ja, yeah, genau, viel zu tun. Für Hiroshi werde ich das Spiel. Das ist Mighty Warrior. 300 Punkte diesmal. Grüner Schleim. Sehr flink, explodiert, wenn es besiegt wird. Oh, oh. Aber der Drachen wurde es nicht erklärt, oder hat den noch nicht eingebaut? Oh, wir können ihn jetzt reintun. Okay. Er ist ja halt jetzt stark. Heißt, wir können viele, viele reintun. Machen wir so. Na, andersrum. Machen wir erstmal den ja, damit die anderen schön angreifen können. Machen wir es so. Ich denke, so ist gut. Machen wir beides einmal. Oh, es ist verwirrt. Wie wird ich denn verwirrt? Ach, er greift irgendwann einfach an, statt zu verwirren. Okay, das ist ein sehr schwerer Gegner. Okay, ich konnte es nicht ausprobieren, ne? Habt ihr gesehen, letzten Kapitel. Ich konnte es nicht ausprobieren. RIP. Nochmal. So, zack. Brauche ich keine Erklärung für. Ähm, dann würde ich sagen, erstmal er. Und dann so zwei. Und dann so... Ja. So ist gut, denke ich. Zack. Ausgewichen. Ich kann ich die angreifen angreifen Und ich bin verwirrt. Oh oh. Ich tue lieber den kritischen Treffer rein. Weil ich sterbe jetzt. Oh, ich sterbe. Ich doch. Gott. Wie lange bleibe ich dann bitte verwirrt? Okay, der Gargold ist echt stark Okay Ich muss ihn besser einsetzen Ich crit ihn einfach instant. Kriegen wir schöne Erfahrungspunkte Und dann einfach Ja gut, wir haben noch einen zweiten Machen wir einfach zwei Stück Und einen Slime nicht passt sofort bald aktivieren das ist der ja schon mal down kriegen wir schön Erfahrungspunkte so dann jetzt gucken ging auf jeden Fall jetzt plus aber nicht so viel oh jetzt wird jetzt es mehr was oh, ist das schon tot oh, oh. oh nein jetzt zwei Slimes rein tun sollen ja. okay nicht die beste Runde aber naja, ähm, machen wir mal den Explosion-Slime rein. Zusammen mit dem Slime und dem Skelett und dann noch so ein Gargoyle. Warte, ich bin nicht geheilt. Ich bin nicht geheilt. Dann machen wir es so. ja ich bin nicht geheilt. Bringt nichts. Ich muss immer dran denken. Ja, dann mache ich es einfach nochmal so, aber dann andere Reihenfolge. Joa. Ich spare erstmal den Crit auf. Aber den kann ich ja machen. Schon tot? Oh, verdammt, ich bin tot. Oh, oder, oder? Komm, kill ihn, kill ihn. Nice, wegen dem Crit. Alter. Aber wir hatten so viel Frill-Level dadurch, das, war, das hat gelohnt. Uh, Haben schon fast alles, alter. Was wie viel wow und Level ab Level 7? Gut, dann können wir jetzt was Schweres machen. Dann machen wir so: mm, Das ist schwer, bestimmt. Das möchte ich ausprobieren. Das ist bestimmt schwer. Ey, kann er aufhören! Ach komm, das ist doch blöd! Wie oft kann er das denn bitte machen? Ja, ich bin tot. Ja. Das ist, das ist echt lächerlich! Man hätte das echt viel besser machen können. Keine Ahnung. Also, also Wo war denn die Fackel? War die direkt hier? Okay, war direkt hier. Immerhin, weil ich hatte so viele Punkte, ich wollte mich gerade beschweren, weil ich meine ganzen Punkte verloren habe. Okay, gut, die war zumindest hier, die Fackel. Okay. Ähm, machen wir das Gleiche, diesmal aber in einer anderen Reihenfolge. Das Gargoyle ist echt stark. Zack, ausgewichen, haha. Und down. So, ich hoffe, das Skelett macht ein bisschen Damage. So, und das war doch schon mal eine gute Runde wieder. Und. Jetzt setzt ein Trank ein. Gut. Okay, Expedu explodieren Slime will ich ausprobieren. Machen wir es mal. So ich hoffe, dass das ist nicht allzu krass. Ich kann mal, mal den hier machen. Okay, es ist ein ganz normaler Slime, der aber explodieren kann. Oder wie? Also explodiert er jetzt welchen angreife, oder wie? Ja. Aber er killt die anderen auch? Oh. Okay. Wenn man das nicht will, sollte man den als letztes benutzen. Okay, letzter Kampf. Okay. Ist eigentlich egal, was wir jetzt machen. Deshalb mache ich irgendwas, was nicht allzu krass ist. Was aber trotzdem ein bisschen unterhalten sein könnte. Mm. Okay, dann die Gargoyle wichtig benutzen. Machen wir es so. Oder warte, ich habe. Ah, nee. Zwei letzte so OP. So ist ganz gut, glaube ich. Und dann setze ich sofort beides ein. <lacht> Dann ist ja schon mal down Ja, ist ja eigentlich egal Solange ich jetzt nicht sterbe Haben wir gewonnen Okay, gut, gewonnen Yay! Und das war mali Na ja, komm Wo oh, kommt der Text? Oder was? Oh Bosskampf. Okay, Bosskampf. <lacht> wow. Was man aktivieren? Ich habe Angst vor dem Ding. Drache greift an. One Hit. Aber da konnte ich jetzt nichts machen. Das ist gewollt gewesen, ne? Ja, ist es, weil ich habe keine Option. Das war gewollt. Oh Mist! Der Drachen war zu stark! Der Drache war zu stark. Auch oh, wenn der Drachen stand. Der Held wurde sofort besiegt! Hoffentlich deprimiert ihn das jetzt nicht zu sehr. Wow! Der Drachen ist so toll! Total cool und so stark. Du, du hast recht. Ganz richtig. Du musst ihn besiegen. Und die Welt retten. Okay, alles klar. Ich muss den Drachen irgendwie besiegen. Das war wieder super heute. Aber jetzt schlafe ich noch ein bisschen, Takeshi. Ja, klar, schlaf schön. Ich glaube, es geht ihm ein bisschen besser. Es ist doch echt, echt toll, etwas selber zu machen.